Der Digitale Engel ist ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, was bei Deutschland sicher im Netz hier in Berlin organisiert wird. Und es ist ein Projekt, was ältere Menschen anspricht und die unterstützen will, in der digitalen Welt sich ein bisschen zurechtzufinden. Wir haben inzwischen zwei Infomobile, die kreuz und quer durch Deutschland fahren und dort auf Marktplätzen und überall stehen, um ältere Menschen das Internet zu ermöglichen. Und das finde ich einfach großartig. Es ist ja immer mehr so tatsächlich, dass an vielen Orten es einfach vorausgesetzt wird, dass die Menschen irgendwie Zugang zum Internet haben. Und es immer schwieriger wird, überhaupt teilzunehmen an, an ganz vielen Alltagssachen ohne eben diesen Zugang. Und das ist genau das, wo wir eben unterstützen wollen. Also bei den offenen Formaten, da kommen die Menschen dann zu uns an den Marktplatzstand oder da wo auch immer wir uns hinstellen, da wo sich... Äh, ältere Menschen auch aufhalten und die können dann mit ihren ganz konkreten Fragen aus dem Alltag zu uns kommen. Das heißt, sie bringen beispielsweise ihr Smartphone mit und fragen dann direkt, wie kann ich jetzt hier zum Beispiel meinen WhatsApp-Status einstellen? Das machen meine Freunde, ich möchte das auch machen. Oder mein Handy sagt mir gerade, ich soll ein Update machen, was ist das eigentlich? Und dann gucken wir uns das gemeinsam an und finden dann eine Lösung dafür. Meine persönliche Motivation ist es auch wirklich einfach, den Menschen zu helfen. Und einfach, ich bin privat auch jemand, der sehr gerne diese ganzen digitalen Dienste auch nutzt. Und es macht mir Spaß eben auch anderen Menschen da auch die Vorteile näher zu bringen, eben zu zeigen, wie diese Technik auch wirklich im Alltag auch unterstützen kann und eben eine Bereicherung sein kann. Wir sind zwar alt, aber nie alt, etwas Neues zu lernen. Ja? Man lernt nie aus im Leben. Wir arbeiten deutschlandweit mit ganz vielen tollen Kooperationspartnern zusammen, also seien es wirklich die Gemeinden und Kommunen vor Ort, mit Seniorenbeiräten oder mehr Generationshäuser. Und die machen dann vor Ort auch die Bewerbung für die Veranstaltung. Und das so ist es eine ganz tolle Kooperation zwischen dem digitalen Engel und unseren Kooperationspartnern vor Ort. Zögern Sie nicht, wenden Sie sich an diese Menschen, wenn Sie mit diesem Bus kommen. Sie sind für Sie ansprechbar und helfen Ihnen tatsächlich auch ins Internet zu kommen.